Ja. Dass sie da irgendwie wachsen und hier wachsen die einfach so. Hier, guck mal. Ja. So viel Moos drauf. Ja. hier hast du einen kleinen. Soll ich die, die abmachen? Nein. Nimmst du es irgendwie? Das wird so schön. Guck hier, wie viele hier drauf wachsen. Auf einen Ast. So kleine, guck mal. Zack. Das auch das auch die hier. Blumen hier, die so rote. Blüten, bzw. Blätter immer die... Guck mal da. ein Baum. Ja, ich liebe diese Blüten. Das ist eine da sitzen sie hier. Wie die roten Blätter sind. So. Das ist der Regenwald. Das ist ein Regenwald. Das ist richtig mit allem drum und dran. Nur es regnet nicht, es ist permanent feucht. Permanent feucht. Ja, das ist vom Meer. Papa, ich hoffe, Warum ist das hier so dicht? Ja, weil das, die, die, die Feuchte da ist und dann wächst alles, wie du siehst. Aber Tiere, die hier nicht... Doch. Äh, Doch. Entsprechend jeder sucht sich sein Gebiet Ja, aber guck mal, wie eng das hier ist. So größere Tiere hätten hier keine Chance. Ja, aber die haben, werden schon Im Lichtungen im Wald sein. Ja. da gibt es hier die kleineren, dieser kleineren... Äh, wie heißen die? Die Hirsche, aber so ganz kleine. Ach die. Ja. die haben so gereißte Ja, die können hier unter den Bäumen. Da ist schon viel Warteg für ein Wirtler. guck mal die rote da. Ja, ja. Das, das sind meine Lieblingsblumen.